Wiederbelebungsmaßnahmen bei Herzinfarkt Herzdruckmassage Schritt 1. Betroffene Person ansprechen und berühren. Sachte Schütteln der Schulter. Ist keine Reaktion zu erkennen, so ist die Person höchstwahrscheinlich bewusstlos. Schritt 2. Atmung prüfen Wenn keine normale Atmung vorhanden ist, muss eine Herzdruckmassage angewandt werden. Spätestens jetzt den Notarzt unter der Rufnummer 112 kontaktieren. Schritt 3 30 Mal die Herzdruckmassagen ausführen. Dabei Handballen auf die Mitte des Brustkorbs legen. Andere Hand setzt auf der anderen auf. Gleichmäßige Druckbewegung von etwa 5 bis 6 cm Tiefe. Schritt 4 Atemwege durch Neigen des Kopfes öffnen. Lippen liegen dicht um den Mund des Betroffenen. Luft gleichmäßig in den Mund blasen, sodass sich der Brustkorb hebt. Zweimal wiederholen. Schritt 3 und 4 so lange wiederholen, bis die Atmung einsetzt. Danach in die stabile Seitenlage bringen. Weitere Informationen zum Herzinfarkt und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie auf wwwkhk herzinfarktde D.A.